Oh oh, die Krankheit verbreitet sich, nachdem wir alle vier Level geschafft haben. Und ich glaube, ich weiß auch, wo es jetzt weitergeht, bei dem fünften Ding, wo es eine Sackgasse war. Diese Blumen, die wir alle irgendwie erblüht haben, die sind jetzt irgendwie nicht mehr so friedlich. Ach ja, falls ihr übrigens letztes Folge nicht dabei wart, wir haben jetzt einen Zeitlupenhut, womit wir die Zeit langsam machen können für eine ganz ganz kurze Zeit steht hier Zeit wegen Zeit ja genau so sieht's aus und bei dem Typen haben wir alles bis auf einen Abendstecker jetzt gekauft und ich sehe schon wo ich lang muss ich oh die grafen jetzt wahrscheinlich an oder die meint wahrscheinlich damage ich aufpassen hier unten wahrscheinlich oder hier nein hier ist gar nichts hier komme ich nicht mehr lang okay vielleicht habe ich einfach nur was verpasst das kann sein ich weiß es nicht ja, wo muss ich denn dann lang? Der sagt dort. Warte, das heißt ja, dass das hier ist. Tatsächlich, hier komme ich doch lang und hier ist ein Blitz eingeschlagen. Wow. Links, links rum, links rum. Nein, geht nicht. Geht nicht. Abzweigung. Achso, das war erst noch mit der Abzweigung. Ich glaube, hier lang. Oh, wow, ist schon lange her, dass wir hier waren. Wow. Ey. Ich komme da gar nicht mehr lang. Da fehlt ein. Ja doch, hier fehlt doch so ein Ding. Ja. Eins wurde mir weggenommen. Okay, dann muss ich jetzt wohl hier lang gehen. Gezwungenermaßen. Die wollen mir noch einen langen Rückweg geben. <lacht> Na gut. Auch wenn ich meine, da waren wir schon mal, wo das jetzt abgeht. Oder? Kann sein. Ah ja, von hier komme ich hier hin. Jahu. Oh, wieder ein Blitz. Aufpassen, dass wir uns nicht treffen lassen von dem Blitz. Und weiter geht's geht's der Jagd. Nach links! Links, links, links, links! Ah, gut. Du, du, du, du, du, du, du. Das ist richtig hype. Ich muss ehrlich sagen. Oh, gelbe gibt es doch einen Schatz. Aber das ist aber ein neuer Schatz. Den hatten wir schon mal. Der hier war. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, da komme ich nicht mehr hoch die Leiter. Ich muss aber ehrlich sagen, obwohl ich hab da drei ziemlich gut fand, finde ich das hier sogar irgendwie besser. Irgendwie hat das wirklich gut geklappt in diesem Spiel. Mit dem äh, Free -Roaming. Kunden Ding. Hier bin ich nicht gestorben, schön. Dennoch möchte ich hier gerne hochkommen. Wieso schafft das mein, mein, mein, Girl nicht? Jetzt schafft das mein, mein Girl, yeah. Oh, wow. Aufpassen, ich will da nicht runterfallen, auf keinen Fall. Oh lol, jetzt kann ich die Dinger benutzen Scarlet Sword-Style. Die Blumen in der Luft benutzen. Wo die doch eigentlich gegen uns sind. Na naja, okay, zumindest haben sie halt was Böses in sich, aber... ich habe sie ja keinen Willen. Ach, müssen wir jetzt einfach nur die ganzen Blumen in jedem Gebiet nochmal kaputt machen? Ist es das? Kann sein. Uh, bist du ein Boss? Nein? Okay, lass mich einfach in Ruhe. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön! So, hör mal auf hier mit dem Blödsinn! Lass das mal! Dankeschön. Wollen wir mal sein lassen? Ist doch nicht so schwer. Echt, ey. Manche Leute. Was okay mit dir? Bist du gerade hingefallen? Hey, Kumpel, kannst du ruhig mit mir reden? Der ja, Arme, den geht's nicht gut. Den armen Ziegen. Ah, und jetzt kriegen wir hier zwei weitere Orte, wo wir es machen können. Okay, scheinbar ist das der letzte Ort gescriptet. Stört mich nicht. Mir stört es nur, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss. Das ist sehr nervig, weil man kann nicht irgendwie auf so eine Minimap gehen und dann mich porten lassen oder so ein Blödsinn. Das geht leider nicht. Das gibt es hier nämlich nicht. Bist du schade. Ah komm, was soll's? Wenn das so lang ist der Weg, dann schneide ich ihn halt vor euch. Aber ich glaube, ich bin schon durch, oder? Ja. Ah nee, oder? Ich schalte einfach vor euch den Weg, das ist ja nervig. Okay, ich würde sagen, als nächstes machen wir das hier im Lava-Gebiet. Aua, nicht mich verbrennen. Und da kommen wir hin, indem wir das Ding benutzen, was sich hier befindet. Ich hab's gerade gesucht, aber ich habe es gefunden. Und danach Wasser. Und danach äh, das eine, noch nicht waren danach. Ja, hier geht einiges jetzt ab. Die Lava! ist die Lava! Okay, die Lava-Abzweigung. Ich hoffe, das geht alles easy peasy. Ah, nein! Da dürfen wir nicht lang. Wir müssen den Umweg nehmen. Haben wir ja gerade gesehen. Uh, ja gut, von hier kann ich den Jump nicht schaffen, dann. Weil da darf ich auch nicht lang. Hä? Aber den Jump schaffe ich doch nicht! Dann ist da, nein! Na, niemals. Hm. Oder komme ich da doch lang? Nur mit Umwegen? Muss mal sehen. Äh ja, dann mach halt nichts. <lacht> was war das denn jetzt? Okay, dann mache ich halt den Homing-Attack, um sicher zu gehen. Nee, seht ihr? Hier ist jetzt Feuer. Ich komme da ich komm nicht rüber. Sterbe ich einfach. Ja, was soll ich machen? Links gibt's auch keinen Weg es ist keine Option. Ich muss hier doch irgendwie lang. Ach so, ich sehe es. Ach, so immer bin ich angezeigt, irgendwie aus dem so Grund. Jetzt wird es mal halt angezeigt. Okay. So also doch hier lang. Blume nehmen. ja ja zum Lava-Cake. Da leuchtet es auch schon. So ein Glitzern alles. Aber da wollen wir nicht lang. Wir wollen hier rechts lang. Warte mal, warum leuchtet es denn am Lava-Cake? Das haben wir doch schon. Blutgipfel, ein Treasure. Ja, damit ist wahrscheinlich jetzt das Ding gemeint. Oder? Ich denke es mal. Ich gehe mal davon aus. Komme ich ohne Probleme hoch oder macht es gleich Donner, Donner und ich muss hier einen <lacht> komplizierten anderen Weg nehmen? Ja. <lacht> so sieht's aus. Ne, komm, so kompliziert ist es doch nicht. Lüchen, Gegner. Tschüss, Gegner. Tadim und Das kann ich nicht benutzen Da ist es aber direkt. Wie bin ich da nochmal hingekommen? Ach hier von hier, von hier, von hier. Nein, ich hab's nicht getroffen äh, Nicht runterfahren bitte Vielleicht bitte da hoch. Dankeschön Seht ihr das? Da ist es! Jetzt kann ich's erreichen. Okay. Muss man sich nur ein bisschen hochtricksen können. Nicht schwer. Warum waren die Schüsse so riesig gerade? Naja, hab schon gesehen, hab schon gesehen. Kein Ding. Oh, was zum... Ugh, was? Mit reden kommen auf uns zu oder sowas. Wow. Wow. Direkt aufs Maul bekommen. Und vom Bike geflogen. Einfach schnell durch. Einfach schnell durch. Gebt den keinen Gedanke. Einfach schnell durch. Dann kommt mit verfolgt. Wow. Mach das Ding kaputt, ey. Hör auf damit. Bah mein kumpel ist wieder tot der arme okay wir sehen uns dann gleich wieder wenn ich dann zu der wasserflagge hingekommen bin oder zur banner aber ihr wisst was ich meine. ein langer rückweg leider und da sind wir auch schon so ich denke übrigens nicht wo lang äh, rechts ich glaube rechts war richtig war falsch wow. konnte ich nicht sehen ich denke übrigens nicht dass das hier das letzte sein wird ich glaube danach kommt dann eins noch es gab ja noch ein weiteres gebiet was wir gemacht haben die windmühle die nee, war das hier war die mühle oder Ach, keine ahnung ein weiteres gebiet was wir nicht gemacht haben oder was wir gemacht haben oder es wird auch ein fötes geben mehr muss ich nicht sagen komm reicht windige passage ja genau hier ist die windmühle das andere weiß ich vergessen wenn ich sehe, wird es mir wieder einfallen. <lacht> Nein. Okay, wo muss ich lang? Hier lang? Nee, hier ist Bonus. Ne, Das war Bonus hier. Und der Tod von mir. Das muss man auch äh, beschreiben. Wie lange rutsche ich noch? Hallo? Spiel? Ich bin tot. Wow, das... Da das hat viel zu lang gebraucht. Was zum Teufel. Okay. Jetzt passt auf. Nee, nee, Mike. Rechts lang zu gehen war doch richtig. Das wär's jetzt natürlich. Okay. Lass mal einen Überblick bekommen. Hut. Da lang? Ah, da, ich es hier. Joins und Joins und drüber. Wir sind schon da. Das ging super schnell. Das ist für ja, doch, das war wirklich super schnell. Ah, wir werden wieder abgeschossen. Das gleiche Spielchen wie vorhin. Ich sehe nur da gar nichts und sterbe jetzt leider dafür. Haben wir noch eine Heilung? Okay, danke. Jetzt müssen wir mit einer Heilung kommen. Okay, einfach aufpassen. Warte mal. Diese machen einfach? Nein, das hier. Was habe ich getroffen? What the hell? Hatte ich zumindest einen Checkpoint? Ugh. Nein! Nein! Ich muss es aber nicht alle neu suchen, oder? Na, bitte spiel. da sagt nichts. Ich mache jetzt mal hier weiter. Ich weiß es nicht, ob ich es tun muss. Ich hoffe sehr stark, dass ich nicht alles, alle drei jetzt neu sammeln muss. Nur die, den hier, weil ich den nicht gemacht habe. Ich sehe halt nichts im Moment. Und da ist die Fische übrigens nicht so cool. Keine coole Verfolgungsjagd. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ich glaube, das waren die Blumen, die mir Schaden gemacht haben. Kann das sein? Okay, und los, und los, und los. Ja, doch, die Blumen müssen es gewesen sein. Was soll ich da sonst getroffen haben? Die machen wahrscheinlich auch damage. Oh nein! Oh nein! Äh. Auf damit! Good Gut. Und damit haben wir alles gerettet. Dum dum dum dum dum dum es... Hä, ja, aber warum gab's dann nicht? Das führte noch. Weird. And the goats seem to have come to their senses again. Huh, I don't really understand it, but I assume we have you to thank. We found this in a cluster of those flowers after they wilted <gasps> again. You were pretty insistent on going after the others, so I guess it belongs to you. Yeah. Uh, thank you for helping us. Yeah. Oh, ich musste nicht alles neu machen. Oh, zum Glück. Das hätte mich doch gebrochen. Jetzt finden wir noch fünf Hourglasses. Wir haben alle, die es im Spiel gibt, soweit ich weiß. Oh. Nett. Endlich wieder zurück in der Lobby. Und ja, wir könnten die schon Chapter 5 machen, aber sag mal, sind wir hier jetzt fertig? Safe nicht. Oh! Okay. Time Rift. Wahrscheinlich da, wo ich nicht weiterkam, oder? Oh, noch ein Time Rift. Okay. okay. Finale haben wir eigentlich auch schon geschafft, oder nicht? Ja. Ohne es zu wissen, habe ich alles in einem Stück hier abgeschlossen. Wow, jetzt fehlen nur noch die beiden. Was ist das denn? Das ist bei den, das ist bei der Glocke. Dämmerungsglocke. Glaube ich. Grün-blaue Banner. Oder ist es bei der Windmühle? Und das hier? Ah, ich sehe ein bisschen blau im Hintergrund. Ich glaube, beides ist vielleicht bei den Windmühlen oder so. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Und gebe euch dann Bescheid. Leider sind die Bilder alle gleich. Bisschen schade, um ehrlich zu sein. Bisschen schwierig für Farm. Ja, jetzt mal gucken, wie ich das regeln, aber. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eins von beiden gefunden habe. Wir machen jetzt beide. Oh hey, ich spawne hier in das Level rein, direkt hier an diese Stelle. Ich drehe mich um. Oh, das war easy. Immerhin das. Ganz schnell gefunden. Ich will noch einen Sticker machen. Dämmerungsglocke. Ich glaube, wir kriegen sogar jetzt alle drei Timelifts, die uns noch fehlen, in diese Folge rein. Zwei von dieser Welt und das letzte aus Chapter 3. Safe. Safe kriege ich das noch hin. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes dafür. Und dann können wir beim nächsten Mal Chapter 5 das Finale ansteuern. Darauf habe ich Bock. Oh, das wird Hype, Freunde. Das wird einfach Hype. Ich hoffe, ihr seid genauso gehyped, wie ich es bin. Solltet ihr auf jeden Fall. Und wenn ihr es seid, lasst auf jeden Fall mal ein Like da nicht zusammen mit der Glocke sonst verpasst dir doch alles das wollte doch nicht oder oh großer stampfer kleiner stampfer großer stampfer einfach tapfer so sagen wir das hier ich da bitte hoch danke hier die Wand brechen damit wir rüberkommen oh, und schnell wie möglich abbrechen wieder damit wir das Ding bekommen. Wow, wow. Ich glaube, im letzten Chapter gibt es vielleicht sogar gar kein Hourglass. Kein einziges. Kann das sein? Farbe. Nee, brauche ich nicht. Ja, okay. Hat eine süße Schleife dran. Warum nicht? So, okay. Das haben wir geschafft. Wo kann das letzte sein? Ich, ich weiß irgendwie, wo es ist. Es ist bei der Windmühle. Es ist safe bei der Windmühle. Irgendein kleiner Zwischenweg, wo es nichts gibt. Auf dem Katzenhaus. Ich suche danach. Es ist safe hier drin. Oh, oh, oh ich habe es gefunden, glaube ich. Wenn ihr nämlich das level spawnt, einfach wieder zurückgehen, hier runterspringen und dann, wenn ihr dem hier folgt... Doch, das ist es. Da hinten ist das Haus. Ich sehe es. Es ist noch nicht gespawnt, das Portal, aber ich weiß, es ist hier. Bei der Ringeschwanz. Bei Ringelschwanz Hornpfad. Das ist übrigens unser neuer Hut? Aber nur eine große, hübsche Schleife dran. Das ist ganz nett. Ja, warum nicht? Das ist ganz nett. Das ist ganz okay. So, jetzt muss ich da hoch. Das Haus, oder? Entweder ist es das Haus oder ein anderes. Ne, es ist ein anderes. Ich glaube, hier gab es noch eins, ne? Das genauso aussah. Oh, doch, das ist hier. Das hier ist es. Das Haus. Warte, also, ich muss wieder hochkommen. Uh, geiler Bug. Da oben, das das Haus hier. Hier auf diesem Haus muss es sein. Ich hör's auch schon. sonst das heißt, ja anders wird es mit Wi-Fi connecten? So hat sich das immer anders geräusch mit dem timelift Rift. Okay, direkt gefunden. Wie gesagt, das war bisher mein Lieblingschapter. Wie sieht es mit euch aus? Gekringelte Schwanzspur. Okay. Weiß nicht, was ich sagen soll, aber... Na gut. Bitte, ba, ba, ba. Bitte Was mach ich hier? Rogerton? Rogerton? Okay. Ah, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Mein Token! Was ist mein Token? Ach, das ist mein Hut! Leute, die klammern meinen Hut! Da muss ich aufpassen. Kann ich mal sonst meinen Hut nicht mehr benutzen? wie wenn Mario seinen Hut verliert, dann kriegt er doppelt so viel Damage. Oh nein! Hey! Hey! How dare you! Don't do this! Tu das nicht! Okay, da ist nur ein Dieb, mehr ist er nicht. Einfach ignorieren und weitermachen mit seinem Leben. Äh, oder so. Da komme ich nicht hoch? Hä, wo komme ich denn dann lang? Oh, was zum. Ey, ey, ey, ey, ey, ey! Alter! Was ist passiert? Oh, ich bin wieder am Anfang. Was ist gerade passiert? Ah! Moin! Jetzt zurück! Ey, hier ist noch einer! Sind hier überall! Ach, wow! Bam! Den habe ich gekillt. Ist keiner? Ach, hier gibt's einen Checkpoint. Äh, weil ich den Blatt nicht mich berührt habe, kriege ich auch keinen. Ey, entspannt euch, Nervt nicht! Nervt nicht! Muss ich nur alle killen oder.. Oder hier hoch? Ah, hier hoch soll ich. Oh. Und das war's schon. Boah, ist ja mega einfach. Das war's einfach schon. 37. Alpine Skyline All Clear. Wir sind durch mit der Welt. Wow. Ich bin wirklich äh, erstaunt gerade. Nein, ich will die Farbe nicht. Vielleicht muss ich sie nehmen, damit ich eine andere bekomme. Ich weiß es nicht. Oh. Ist das ein Panda Bär? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Panda-Bär. Sonst Krake, Krakenbär. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Oh mein Gott, der Hut. Okay, er ist, er ist sehr flach, der Hut, muss man dazu sagen. Und für was ist das? Und für Zeitlupe. Oho, kann Zeitlupe machen und sieht aber fresh aus. Also, das wäre eine gute würde ich safe in real life kaufen. Und was meint ihr? Warum tanzen du noch rum? Wir sind durch mit der Welt. Wir haben gerade ein Schiegel bekommen. Ja. Dann wird es jetzt wohl mal Zeit. So, warte mal. Kann ich jetzt das ja aktivieren, diesen Knopf hier? Nö. Nee. Noch nicht. Kann ich hier weiterkommen? Hier drüben gab es auch noch was, ne? Oder? Ich meine, hier gibt es auch noch irgendwas. Hier. Hier können wir jetzt durch. Mit der Maske. Tschu. Bisschen erkunden, yeah. Oh, ein Time Rift. Huh? Was ist das? Da steht da 20. Okay, sie aktivieren danach. Und hier kommt was da. Okay, okay, das war man danach. Erstmal das Time Rift. Erstmal das, was ich als erstes gesehen habe. Erstmal das Time Rift. Erstmal das Time Rift. Das Labor. Und ja, ich bin mir sehr sicher, wir werden 39 oder sogar schon alle 40 haben, bevor wir das letzte Chapter betreten. Safe. Actually safe. Bitte bam, bam, bam, bam, bam, bam. Einfach geskippt. Haha. Ha. Oh, oh. Was <lacht> wieder ohne gefallen. Hahaha. Ha, ha, ha. An wen? <lacht> Hoffentlich nicht an mich. An euch. Es gibt euch einfach mal, jetzt hat mir egal, tschüss. Du, du, du. Einfach hier hoch. Irgendwie. Ja, einfach hier hoch. Irgendwie. Sag tschüss. Sag tschüss. Wo oh, ist... Da ist er, gut. Der Checkpoint. Und da ist es auch schon. Warum sind die auf einmal so kurz, diese die Level? Die waren aber mal länger. Safe. Ich habe die viel länger in Erinnerung. 38. 39 ist bei... Ist bei Chapter 3. Ja. Oh, eine andere Farbe. Okay, die kann man auch so bekommen. Ja, ich will die aber nicht. Okay, ich nehme sie schon. Meine Güte, Rand der, Macht. Äh, der Nacht. Ja. Ja, ja, das Spiel will um die, das wird unbedingt zu Chapter 4 jetzt gehen. Uh, schicke Farbe. Dunkelblaue Haare. Alles so braunlich. Ganz ein Outfit. Ja, ist nett. Aber... Ich habe mich schon auf meine Lieblingsfarbe entschieden. Das Wald hier. Also zumindest von denen, die ich bisher gefunden habe, meine Lieblingsfarbe. Yeah. Warte, warte mal ganz kurz. Hier in diesem Raum gab es aber nichts mehr, oder? Gar nichts mehr? Doch hier. Ah. Aha. Aktiviere ich mal. Was macht das hier? Den Wäscheraum. Oh, das ist DLC. Okay, das ist äh, das ist der erste DLC. Alles klar. Muss ich dran mehr dran, äh, denken, dass man 35 braucht, um den ersten DLC zu erreichen. Äh falscher Hut. <lacht> Nein, das muss ich das abwarten. Ein Untergang, ein Weltuntergang. Okay. Moment, kann ich hier was hab ich getan? Ich habe Geld ausgegeben für irgendwas. Ich wollte das nicht. Nein, das habe ich nicht mehr genug, um das zu kaufen. Och nee, ich wollte kein Geld ausgeben. Oh, das kotzt mich jetzt an. Können wir was hier machen? Das können wir machen. Cool. Du einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Hier nur sind so Zweiteiler. Du spürst in diesem Raum eine Zeitverzerrung, aber du bildest dir das bestimmt nur ein. Wo ist das? Hier waren wir noch nicht. Ich glaube, das ist das Ende. Das sieht sehr nach dem Ende aus. Fünfte Chapter. Äh, hi. Wieder Schmuckausstellung Meine Recherchen sagen mir, dass dieses Ding Sehr wertvoll ist und sehr viele Euros kostet All dieses Geld nimmt viel Platz weg Also denke ich, dass das so weniger Platz nimmt Außerdem glitzert es Schick, schick Und was ist das hier? 20? Oh, das ist der zweite DLC Ja, das ist der zweite DLC Okay, da gehen wir noch nicht hin wir wissen aber auf jeden Fall schon mal, wie wir zu den DLC-Orten hinkommen. Aber dass das, hier nur 20 ist? Oder vielleicht sind da 30? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich bin nur super genervt jetzt, dass ich das nicht kaufen kann und somit jetzt euch noch nicht das nächste Chapter zeigen kann. Das ist äh, super blöd. Ehrlich. Also das kotzt mich gerade an. Ich glaube, damit ich es euch trotzdem zeigen kann, gehe ich jetzt ganz fix nochmal Geld farmen. Oder warte mal. Ich google das einfach. Okay, wait. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, besitze ich bereits jedes einzelne der Relics. Jedes einzelne hiervon besitze ich schon. Und ich hätte auch schon längst machen können, aber mir fehlen ja die Podeste. Soweit ich weiß, gibt es in jedem DLC-Bereich... Wir gucken mal nur ganz kurz rein. Ja, gibt es in jedem DLC-Bereich so ein Ding. So, 300. 300. Wir brauchen das eine Relic gar nicht mal, also das eine Abzeichen meine ich, weil wir haben scheinbar schon alles, lol, habe ich gut gemacht. Die Reihenfolge ist wie folgt. Tin Brille, Kuh, Ufo. Nein, andersrum. <lacht> Maybe was andersrum, Moment. Das sind auf jeden Fall die vier Dinger. Und das mache ich jetzt, weil ohne wenn ich jetzt was anderes mache als die Kuh, dann muss ich das letzte Ding aufsuchen mit dem Kuchen, das will ich jetzt nicht. Dann hat für erstmal Ufo... Dann Kuh, dann Brille und dann tin Vollhead. Ja, so rum muss man es machen. Okay. Ich finde eigentlich lustiger, wenn die sich stapeln, aber was soll's? Schatz vom komischen Planeten. Und so schaltet man das letzte Level frei in Chapter 3, was wir jetzt auch noch schnell machen werden. Damit wir durch damit sind, damit wir beim nächsten Mal irgendwas anderes anfangen können. Alienverspottung! Was zum Geier? Raumschiffe sehen aber so nicht aus. Wo ist das Holz? Warum saugt es Kühe ein? Das ist beleidigend. Ich werde jemanden deswegen verklagen. Echt, das geht gar nicht. So, nicht weiter umgucken, das machen wir dann... ...wenn wir bereit sind, Chapter 6... ...also, das, der erste, der jetzt ist Chapter 6, ...das war jetzt Chapter 7. Wenn wir bereit sind, die zu machen... ...jetzt schnell auf! Und das Ding suchen. Oh, stimmt, ich muss jetzt mal suchen. Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Warte, das machen wir beim nächsten Mal, Leute! Weil das ist nämlich ein Story-Ding mit einem Buch und den ganzen bunten Seiten... ...und das dauert wieder so lange... Nee, sorry, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ja. Weiterer Grund, das beim nächsten Mal zu lachen. Wir sehen uns, Freunde. Hat Spaß gemacht mit euch. Alter!